Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Siehe links unten. Wir sind jetzt beim Vorrang der Rechenarten und wir wollen jetzt ein komplexeres Beispiel sehen. Nämlich dieses hier. Wenn man das ein bisschen besser beobachtet, sieht man hier, da gibt es zwei extra Klammer so. Klammer die andere Klammer beinhalten. Die Regel lautet, wie immer, Klammer Vorpunkt Vorstrich. Was ist jetzt also hier erst zu tun? Halt die Klammer. Und die Klammer, die große, fangen wir hier mit der großen Klammer an. Und die muss man erst fertig berechnen. Was muss man hier erst machen, in dieser großen Klammer? Zuerst muss man, diese Klammer. Warum? Von all diesen Rechenarten hier hat immer die Klammer Vorrang. Also, und in dieser kleinen Klammer jetzt hier. Was hat hier Vorrang? Die Punktrechnungen. Also machen wir in dieser kleinen Klammer 6 mal 3, das ist 18. Und 39 durch 3, das ist 13. Sind wir mit dieser Klammer jetzt hier fertig? Nein. Wir müssen jetzt hier auch diese Rechnung machen. 18 minus 13. Das ist 5. Okay, jetzt in dieser großen Klammer ersetzen wir das Ergebnis von dieser kleineren Klammer durch 5. Was bleibt dann in dieser Klammer hier? 7 plus 2 mal, wie viel ist das Ganze hier? Das haben wir hier gerechnet, 5. Also das Ganze hier ist 7 plus 2 mal 5. Was hat hier jetzt noch Vorrang? Die Punktrechnung, also 2 mal 5. 2 mal 5 ist 10, 7 plus 10, also 17. Also, dieser ganze Ausdruck hier ist 17. Haben wir also Schritt für Schritt berechnet. Und wir sind jetzt aber vom Ganzen jetzt hier noch nicht mit den Klammern fertig. Da gibt es noch eine Klammer, diese hier. Und was ist hier? Man muss halt erst die Punktrechnung machen. Es gibt kein Klammer in Klammer. Es gibt nur Punkte und Strichrechnung. Man muss erst die Punktrechnung machen. 4 mal 8, 32. Ist man fertig? Nein. Man muss, um die Klammer fertig zu berechnen, 21 minus 32 berechnen. Das ist minus 11. Okay. Hier ist das alles zusammen so gemacht, was wir gerade gemacht haben. Das bedeutet, diese Klammer ist minus 11, diese Klammer ist letztendlich 17. Steht so hier, hm? 17. Und als nächstes schreiben wir das Ganze von Anfang an und ersetzen wir die Klammer durch hier Ergebnisse. Also 5 plus 6 mal 7, 5 plus 6 mal 7 minus 55 durch, 55 durch, wie viel ist das Ganze hier? Das Ganze hier ist minus 11. Also wenn das Ergebnis negativ ist, lieber in Klammer schreiben. Also 55 durch Minus 11. Und dann Minus 3 mal Also das ist hier falsch, das sollte Minus sein. Minus 3 mal, wie viel ist das Ganze? 17. Und dann Minus 57. Also diese ganze Klammer hier ist wurde durch Ergebnis ersetzt. Hier, 17. Und jetzt, dass wir das einmal so hier geschrieben haben, das muss ich danach korrigieren, das Plus ist eigentlich hier Minus, Ja, das haben wir so noch einmal geschrieben, und wir haben jetzt hier nur Strich- und Punktrechnungen. Strichrechnungen und Punktrechnungen. Mal oder durch. Und was hat von den beiden Vorrang die Punktrechnungen? Hier und da und da. Die haben wir jetzt hier gemacht. 6 mal 7 ist 42, 55 durch 11 ist 5, 3 mal 17 ist 51. Nur jetzt in dieser Klammer, dass man könnte sagen, es gibt noch eine Klammer, die muss man erst machen. Aber hier gibt es keine Rechnung mehr zu tun. Das ist schon fertig. Also deshalb gehen wir zum nächsten Schritt. Mit den Klammern sind wir hier fertig. Und wir haben jetzt diesen Schritt gemacht das bedeutet, wir setzen jetzt die Ergebnisse der Punktrechnungen durch, die, die Punktrechnungen durch ihre Ergebnisse. Also 6 mal 7, 42 und so weiter und so fort. Und dann bleiben nur die Strichrechnungen. Es gilt selbstverständlich hier der Plus -Minus, die Plus-Minus-Regel, also Plus mal Plus ist Plus, Plus mal Minus Minus und so weiter und so fort. Das bedeutet, hier ist Minus durch Minus, das ist halt Plus. Und das war Minus, das haben wir jetzt hier falsch geschrieben. Und dann bekommt man am Ende, selbstverständlich von links nach rechts, die Rechnung machen und dann bekommt man das Ergebnis. Da sieht man die Schritte einzeln. Erst... Große Klammer machen und so weiter und so fort. Gut, danke sehr.